Hi und willkommen mein name ist dann die und ich begrüße euch zurück zu let's play tales of best paria die definitive edition in der letzten folge sind wir mit baul ein bisschen durch die gegend geflogen weil jetzt können wir das nicht. sehr cool wir haben judith im team wir müssen zu pharaoh gehen um die story von schreien zu lassen und das ist in der wüste wo wir schon mal waren und ja da gehen wir aber noch nicht hin denn ich habe nämlich eine, eine halbe Weltreise kurz gemacht und habe einige alte Städte und äh, Dungeons besucht, um zu gucken, kann ich jetzt hier und da vielleicht noch irgendwas machen? Und ich habe eine Menge gefunden bis jetzt, und ich war noch nicht überall. Also, ja, das werden wir jetzt erstmal alles hier abklappern. Ich habe mit jedem NPC gesprochen, ich habe alles bis hin zu Heliod, nee, bis zum bis zu da habe ich hier erforscht und ja wer geht es mir erst was ich gefunden habe ist hier wenn ich Juris zimmer betrete Lass mal schauen also etwas dagegen wenn wir das zimmer nebenan nehmen es könnte ein wenig klein sein aber von mir aus gern oh, warte auf mich willkommen zurück juri sprich sprichst wie er und je vor Energie, Ted. Was? Ist Flynn nicht bei dir? Er ist mit den Riffs tan beschäftigt. Ich kann ein ehrgeiziges star captain wohl kaum als Helfer hinter mir herschleppen. schleppen ihr beide euch wieder gestritten? Wieder? Streiten sich Flynn und Juri oft? Ja, ständig. Juri, ich will, dass du dich mit Flynn wieder versöhnst. Hör mal, das ist nicht so simpel. Simpel, du und Flynn, ihr seid zu so simpel gestrickt. Simpler geht es gar nicht. Jedenfalls damals, als wir uns unsere Steuern nicht bezahlen konnten. Ihr wolltet ganz einfach den steuereintreiber umlegen. Aber ihr Denkweise ist es die Simple ist. Selbst ich hätte über die ganze Sache etwas gründlicher nachgedacht. Ja, das ist schon ziemlich simpel. Sie sind beide unglaublich stur. Wenner, wenn jeder von ihnen nur ein winziges Stückchen nachgeben würde. Wie zum Beispiel damals, ist Jury den kaiserlichen Ritter fließt. Sie zerstritten sich dann immer wieder. Die zwei seid unverbesslich hier in dem und versehen durch wieder mit Flynn. Brot. Brot, wieso das denn? Das kann man teilen. Juri und Flynn haben seit Kindheit alles miteinander geteilt. Zum Beispiel, ihr erstes Schwert, dass sie sich nur ein Schwert leisten konnten, wechselten sie ständig ab. Ja, ich verstehe, wie ähnlich Juri und Flynn wirklich sind. Das wir sind schon ewig zusammen, wenn man. In denselben Umgebung aufwächst, muss man sich ja ähnlich eh werden. Persönlich lieber mit ihm, bevor du das nächste Mal wieder herkommst, dann lasse ich euch von den Köchen ein leckeres Mal zu weiten Ich bin für den versöhnen War so also einfach, als wir noch Kinder waren. Ja, jetzt nicht mehr. Okay, seht ihr noch was? Ich bin in einigen Gaststätten ja am Übernachten gewesen. Scheint nirgendwo was passiert zu sein, aber ja, hier ist was passiert. Also los auf zum nächsten Dingen. Ja, okay, boah, boah, nächste Dinge noch mal. Es fällt mir ein, sobald ich wieder auf der Feldkarte bin. Ja, ein hm. ein Ort ist das richtig schlimm. Vor allem die Sache ist, die immer, wenn irgendwo eine Katze oder so auftaucht, wenn ich mit jemandem spreche dann läuft das so ab ich drücke den playstation knopf und äh, drücke auf spiel beenden dann starte ich das spiel wieder weil ich könnte auch theoretisch die katzen überspringen neben start dann was dreieck, dreieck ne? ich start und dreieck drücke ne? aber dann weiß man ja nie irgendwie kriegt man irgendwie eine belohnung schon weil wenn ich die überspringe dann kriege ich ja die belohnung trotzdem ne? und äh, ja da möchte ich natürlich nicht wissen dann. Ich wäre ja nicht will, also wenn ich jetzt hier die Katze zum Beispiel übersprungen hätte, hätte ich ja schon gemerkt, hatte ich ein Brot bekommen hätte ne. So, da war ich, da war glaube ich auch nix. Äh, ich glaube hier war auch nichts. Ich hätte mir echt halt aufschreiben sollen. Ich überlege gerade, war hier irgendwas. Ich glaube nicht. Ne, aber hier war was. Hier ist direkt mal aufgetaucht, als ich reingegangen bin. Ich bin so alle Orte, die war storymäßig so begegnet sind, noch mal abgeklappert. Und ja, es ist jemand hier. Die Typen sind von den Ruinenforte. Okay, Wenn ich Ruinenforte höre, muss ich an Regay denken. Denkt dran, der Regay, den wir gesehen haben, war ein Betrüger. reggae war Jäger. Moment, ich dachte, Jäger hätte sich nur als der echte reggae verkleidet. Wirklich. Hey, ihr seht mal, was für ein lustiges Dings, wo sich gefunden habe. Ach, hier, du hast den teilen des Bastia-Gehäuses gefunden. Großartig, ich Mark. Ich wette, es ist ein unbezahlbares historisches Artefakt. Das, ist uns das sofort nach Aspiro zu bringen und uns den Forschern zeigen. Vergiss nicht, deinen Namen drauf zu schreiben, damit man weiß, wer es gefunden hat. Was glaubt die Türken eigentlich, was er da macht? Äh, was ist denn jetzt los? Für wen haltet ihr euch denn, dass ihr ein so wertvolles Exemplar wie dieses hier beschädigt? Da ich jetzt grün habe, ist es mein natürliches Recht, du Idiot. Was hast du vor? Ah, es geht nicht ab. So, ihr beiden setzt euch auf den Hintern sofort. Äh, Rita, was machst du da? Ich werde diesen schwachkopf beibringen, dass man ja mit etwas Respekt behandeln muss. Sie nur ich, ich glaube, die kleine Magier hält uns gleich einen Vortrag. Warum sie warum ist sie so ablassend seit ruhig und dazu. Verstanden, ja Madame. Eine so kleine Person habe ich noch nie so viel reden hören. Ich glaube, es ist besser, wenn wir tun, was sie sagt. Wenn nur ich werde die ruinen gehorcht der Meinung sagen, wenn ich zurück nach Aspio komme. Eigentlich sehen die ganz harmlos aus. Da magst du recht haben, aber die wohl meinen den Idioten richten auf den größten Schaden an. Ach komm schon, lach doch mal. So, Problem ist, ich weiß jetzt nicht, ob hier drin noch irgendwas ist, ne? Weil habe nur gesehen, jetzt eine Katze und dann ja bin ich natürlich wieder Spiel beenden, Spiel nochmal neu gestartet. Was extrem nervig in einer Stadt war, weil ich bin über so was drei, vier Katzen so gestolpert und ja, das ist dann für mich dann immer wieder ja, Spiel beenden, Spiel wieder neu starten. Oh, da ist noch eine Katze. Okay, Spiel beenden, Spiel wieder neu starten und boah, war richtig zum kotzen. Ey. Ich hoffe wenigstens ich von irgendeiner Katze äh, da irgendwie auch eine Belohnung bekomme, ja? dann hätte ich einfach was ein springen können und dann ja, hätte ich auch nichts gemerkt. So, ich nehme jetzt einfach mal an, hier ist nichts mehr, ne? Ich gehe noch mal aufs Screen abchecken, was hier drin ist, weil ich jetzt nicht so viel Zeit hier verschwenden will. Und ja, wir gucken wir mal, was hier noch so ist. Hm. Na no, nächste Katzin, die war äh, hier in diesen einen Ort. Wo Rita, diese äh, diesen Feuerball, hier auf so ein Ding geschossen hat, glaube ich. Meine julie hat das Ding da und Rita hat hat sich wieder aufgeregt, ne? Ja, ja. Boom. Warum ist das eigentlich immer noch hier? Das war es auch, du nicht wahr? Jodie, jawohl, hey Jovif, du hast die Hermes Blasier erstellt, weil sie eine Gefahr für den Planeten darstellen, richtig? Das stimmt, das ist also getan, um die Welt vor einem großen Unglück zu bewahren. Wenn du was so sehen willst, habe ich nichts dagegen. Aber Irgendwas in dieser Sache gibt für mich keinen Sinn. Warum hast du nicht dieses Hermes ausgeschaltet, dass er die Blast ja erstellte? Du hättest auch ein Magier davon erzählen können oder so, ich riskierte mein Leben, um gefährliche Blasier zu zerstören und deren negative Auswirkungen auf die Erde zu unterbinden. Diese Geschichte hätte mir doch niemand geglaubt, wenn du mir das so bloß erzählt hättest. Du meinst du, jetzt sich um alle hermes blaster welt kümmern können, obwohl du nicht mal weißt, wie viele es gibt? Sicher hättest du ein oder zwei davon zerstören können, wenn du dich angestrengt hättest. Aber du wärst bestimmt gestorben, bevor du es geschafft hättest, alle zu eliminieren. Weil du Baul bei ihr konntest du feiern, dass die blass außer Kontrolle gerieten. Ist das was du meinst? Studie, ich habe keine Möglichkeit an der Blast herum zu basteln. Um sicher zu gehen, musste ich sie zu zerstören. Aber du hättest auch Rita mitnehmen können. Also glaubt ihr, dass wir mal in Aspir vorbeischauen können, wenn wir ein bisschen Zeit haben? Wie kommst du denn plötzlich darauf? Es geht um den Hermes ja. Da gibt es etwas, das ich mir näher ansehen möchte. Aber versteht ihr ja, Rita? Du willst auch gerne zurück nach Hause oder nicht wirklich? Ja, gut, Schauen wir mal vorbei, wenn wir einen Moment Zeit haben. Okay, gut, mit Finger direkt auf irgendwas anderes gezeigt, wo ich hin muss. Cool, da war ich nämlich und da war nichts, aber gut, ich nehme an, Aspio ist Rita hat gesagt, ist zu Hause. Also, ja, mit den Namen kann ich noch nichts anfangen. Von den Städten gehen bei mir in meinem Ohr rein und. Voraus, also, ich kann mir die nicht merken, da vor allem, weil die immer so Namen haben. Die versiegelte Stadt der gelehrten Asvio. irgendwie kann ich mir das so nicht merken, wenn die immer so lange Namen haben. Dann gucke ich doch mal an. Ja, die Kaiserliche Hauptstadt Safias, weil wenn er nur Safia stehen würde, dann würde ich mir vielleicht besser merken. Warum heißt das nicht Hallo die Stadt der Blüten oder ja. Da statt der Gilden oder Höhle der Gilden steht, aber was ich meine, die so irgendwie so. Ich habe ich mal annähernd irgendwie eine Ahnung, wie die ganzen Dinge heißen. Ja, weil die so weil die einfach so denken, Sie ja so formuliert worden sind. Vom Namen her, ich meine, das war schwachsinnig, aber, aber trotzdem für mich ist das schwer. So also, muss ich jetzt überhaupt hin, jetzt muss ich in Rita's Hütte gehen. die hat jetzt nicht unbedingt gesagt was sie was sie machen will sie hat gesagt sie wollte sich was näher ansehen aber jetzt irgendwie klipp und klar gesagt was hat sie jetzt nicht oder da bin ich einfach nur dämlich schon wieder hat kann auch natürlich immer wieder sein seit dieser eine tür in die ich noch nicht reingehen kann Oh, ist Natürlich ist irgendwie verschlossen. Hier ein komisches Schlüsselloch. Mal ja, mal gucken. Vielleicht kann ich da rein. okay. Dann die Bibliothek. Also irgendwie einzig was, was noch fehlt. Keine Ahnung. Wollte ich wollte sie irgendwann in einem Buch nachlesen. Keine Ahnung. So, aber die sagen wir jetzt nicht, wir hätten von der Seite hier reingehen müssen. Irgendwie ist ja nichts. Okay, was muss ich machen? Toll. Da so, muss jetzt hier mit jenen erstmal wieder sprechen, um zu gucken hier los ist muss hier übernachten ja schon die musik ich liebe es geld aus dem fenster zu werfen und jürgen Buch untersuchen ich mir schon ein bisschen genauer sagen was ich machen muss dann habe ich das schon wieder verpasst wie so ein voll troll keine ahnung was willst du ja machen Judith? Boah. oder du siehst verdächtig aus Boah. hallo Okay, nichts jetzt gar nichts schon wieder Bin ich mir kann sie noch mal angucken vielleicht wurde irgendwie gesagt was ich machen muss oder so aber irgendwie, habe schon für Team, keine Ahnung, wird egal, muss ich mir merken. Ein bisschen dämlich jetzt, aber so was soll's? Ja was hätte sie da noch gucken können. Steht nicht so. Hier bin ich als nächstes. War hier irgendwas? Ich glaube, hier war nichts gehen aber ganz kurz rein ich glaube hier war nichts Gasthaus war glaube ich war aber ich glaube nicht etwas in den Gasthaus hier war ich habe irgendein Gasthaus betreten und dann kam da eine Katze aber ich glaube da war nicht das hier aber in der nächsten Stadt ja. dann gehen wir mal nach nor oder wie auch immer die Orte oh, heißen euch vielleicht waren soll dass hier nicht viel action kommt in diesem part aber ja also als eine sache habe ich noch geplant zu tun und ja so erste was hier ist das war ja richtig nett wir sind irgendwie so vier Cutscenes hier. sie jetzt muss das spiel beenden neu starten und ja ausgemacht ist nein ich du Los Kumpel, kennst du ihn? Patty, nee, aber er wirkt so traurig. Da muss ich ihn fragen, wo der Schuh drückt. Na, na, breitet ihn etwas Sorgen? Ist wahrscheinlich betrübt, weil in deinem leeren Laden aus den Zirken der Grill nicht los ist. Hm? Rita sei nicht so unhöflich. Nein, sie hat recht. Oh, wolltet ihr zufällig etwas kaufen? Nicht wirklich. Oh, verstehe Na. so ein land ist das überhaupt das ist ein saftladen saft warum kaufst du nicht fisch Trüm hat frischen fisch im überfluss es ist eine pure verschwendung das nicht auslösen ja aber wenn ihr fisch verkauft dann ja der fisch in thüringen ist weiterhin bekannt für seinen köstlichen geschmack alles klar klingt so als wäre fischsaft die lösung all deiner probleme da mehr wäre das erledigt Ich bin mir ziemlich sicher dass fischsaft nur jede menge katzen anziehen würde Ganz zu so schweigen davon dass ich ziemlich naja fischig riechen würde ja fischsaft ist nicht unbedingt das was man dem und fisch machen sollte als doch doch so früh dir zu zeigen was ich im kopf habe lass mich erst ein menü entwickeln das wirst du für mich tun versprochen kumpel ich wünsche es auch für uns andere leute probleme anzuheizen <lacht> hineinzuziehen ich glaube das mit einer idee vom fischsaft ihren stolz getränkt Gekränkt, also dann liebe Freunde, ihr müsst mir diese Zutaten besorgen. Du kannst es nicht einfach befehle erteilen, dafür ist es jetzt zu spät. Ach, kommen Sie nur, wie sich der Ladenbesitzer freut. Also an die Arbeit, ein Fischsaft war es schließlich der die ganze Sache ins Rollen gebracht hat. Rita, Ugh. das wissen wir besorgen: China Kohl, Tofu, Seegras, Jakobsmuscheln, Lachs, Tintenfisch und Garnelen. Je eins davon. Soweit wir alles haben, kommen wir hin zurück und machen uns ans Werk. Ich danke euch allen vielmals. wäre jetzt perfekt, wenn ich all das schon hätte, hast du alles? Nö, ich muss jeden Laden ja wahrscheinlich abklappern, aber das klingt jetzt nicht so schwer. So, hier war die Katze: eine feurige Seele im Meer der Flammen. Das ist ja, das hat Herr Seron gesagt. Ist die Freund Lobis in der Tat? Ihr wollt beauftragt mich zu suchen? Ist auch so einfach, wenn um irgendwie diese Worte gesagt Ja, wir haben etwas von you und für dich Ju, ja, bin. hoch der Freundschaft übergeben. Er hat mich hineingeschaut oder was? Nein, natürlich nicht. Sehr gut, wenn das alles ist. Moment, ich muss den Kunden einen Nachweis für die korrekte Lieferung bringen. Ah, okay, mal sehen, Nehmen dies als Beweis für die Lieferung Regenbogen-Lesezeichen. Wenn du es mir ansiehst, wird es schwindlig. markiert damit den Steller an einen Remo an. Dann größte von mir von mir machen wir danke. Ich glaube, für unseren ersten Auftrag sind noch nicht fertig. Wir müssen nur noch die Liefernachweis nachweis bringen. Alles ist der Auftrag erledigt, so kann mir das Buch nicht verloren. Es wäre bitter gewesen. Vermutlich hätte man nicht einfach irgendwo eine neue Aufgabe des Buchs kaufen können. Hier hätte man so ein Buch auch verlieren sollen, Vielleicht in du Aufs Klo gehst es beim Händewaschen ablegst und dann dort vergisst. Wie schmutzig, das ist schmutzig. Du möchtest dir doch die Hände. Wir dürfen aber auch den Lieferaufweis auf keinen Fall verlieren. Gut genug Gerät, brechen wir auf. Auf nach mantaik zum Kunden. Ja, genau. hoch müssen wir den ganzen Weg zurück? Je desto besser, der Kunde wartet doch. Keine Eile, für solche Dinge gilt die Devise, je länger man wartet, desto größer die Freude. Wirklich? Wir schauen schwerer beim Kunden vorbei, wenn wir wieder in mantaik sind. Wuff. Okay. Für eine Quest zur anderen immer, gut. Ich weiß, dieser verlorene Bruder, also welch dieser einen Typ hier gesucht hat von dieser einen Stadt, dessen Name ich schon wieder vergessen habe. So, äh, hat hier, nee, dieser Händlergilde irgendwo her. Boom. Und zack. Kann ich dich etwas fragen? Halt der Markt für Fortuna mit Speeren. Ja, aber wenn du verkaufen willst, gehst du besser gleich in einen Laden, als mit mir zu reden. Nein, ich möchte ihn nicht verkaufen. Ich wollte fragen, ob ich andere Speere sehen kann, die man euch verkauft hat. Du versuchst immer noch deine versuchst, pff, versuchst immer noch deinen Speer zu finden, stimmt's? Scheint für dich etwas persönliches zu sein. Boah, ich habe schon wieder richtig drauf, ey. Aber ich glaube nicht, dass man uns den verkauft hat. Wenn einer unserer händler einen wert gegenstand enthalten hätte hätte ich davon gehört und ich habe nichts gehört ich verstehe okay, da war schon äh. ich kann schon mal noch irgendwo eine katze in der stadt doch da waren vier nicht ne? vier mal rein und rausgegangen ich weiß nicht Sehe hier die gott im Blumen sind alle verwelkt. Was ist die Plastik als Nicht wahr? Ja, das war ich verstehe. Diese Blumen haben geblüht, weil das später von mir zerstört ja Zu einem eher ungleichgewicht geführt hätte. Waren das verpassbare Cutscenes? Weil, wenn ich das nie zerstört hätte, dann hätte man nicht, wenn ich. Äh, nicht hingegangen wäre oder irgendwie übernachtet hätte oder irgendwie so was dann äh, wären wir ja nie dann wäre das ding ja nie zerstört gewesen ne? keine ahnung das gleiche geschah im colosseo was gehört was der mann im rot über die fische hier in der gegend gesagt hat oder ich habe nachgeforscht und auch dafür was das war war das glas ja verantwortlich also tat ich was ich tun musste bist du nicht sauer total sauer, aber das ist Vergangenheit. Ich hasse es, über Dinge zu schreiben die bereits geschehen sind. Ich kommt es mir vor, als wäre sie ja ein bisschen zu verständnisvoll. ja okay, ich glaube, da war es ja. Ne? Ich glaube, das war es ja. Ich glaube ja. Na, warte mal, du verkaufst auch Fisch, ne? Ich kann mir wo verkauft man ja noch mal Sachen. Ich nehme jetzt mal nicht an, dass ich irgendwie die Fische, die ich brauche hier einfach so kaufen kann oder so. Ne? Ich gehe mal gucken. wenn ich von irgendwas irgendwas hab. Ne? Ich gehe noch mal. Ein der eine Hafenstadt und guck, ob ich da noch mal was kaufen kann. Pick me up, man. So da mal gucken, aber gut. Dann einige Cutscenes hier zu Quest führen und so. Also ist nicht schlecht ich habe von allen halt irgendwas ich muss wahrscheinlich irgendwo weiß nicht neu oder so finden erstmal nächste Das als die einzige Cutscene, die ein bisschen offensichtlich war also haben schon gesehen da katze ist also da habe ich bin ich nicht reingegangen muss das spiel neu starten was mich erfreut hat also wir auch schon fast fertig hier mit was ich auf screen so gefunden habe ich habe noch herauskommen dass wir nach mantaik gehen müssen ey. also ja hat sich ja wieder was geöffnet So ja das ist ein bisschen offensichtlich gewesen du auch herauf ja cotton riesenverluste wer hat mir je viel konnte was ist los da sind langweilige Erwachsenenangelegenheiten, kleiner Willst du was wirklich wissen ja es interessiert mich ja, das werden wir beurteilen. Was für nette Leute wir haben in einen kleinen, aber erfolgreichen Gilde investiert. Sie gehen uns einen Teil ihrer Gewinne überlassen, abhängig von unserer Investition. Das klingt jetzt schon verdächtig. Ja, wirklich. Ja, wirklich. Ich wusste es. Warte, woher wusstest du das? Ist jetzt hat es immer prima geklappt. Also haben wir eine große Investition gemacht und dann hat sich die Gilde über Nacht einfach aufgelöst haben uns nicht mal zurückgegeben, was wir investiert hatten ja ich verstehe das kann passieren wenn man nicht aufpasst kommt ihr irgendwie zurecht fragt mich nicht um geld ich habe selber kein geld wir haben noch einen notgroschen aber wir müssen das geschäft aufgeben das ist unsere strafe dafür dass wir Halbsabschneider der geschäftswelt unterschätzt haben Ihr habt also nicht alles verloren das ist euer silberstreif am horizont danke dass ihr uns zugehört habt ihr seid gute kinder also wo ich auch schon mal von ihm ab lasst mich euch einen rat geben ganz gleich was alle sagen geld zählt wenn ihr jetzt auf den kopf haut nachdem ihr nur ein bisschen angespart habt werdet ihr es bereuen spart wenn ihr könnt jedes bisschen hilft ja selbst wenn ihr da draußen gegen monster kämpft selbst wenn wir kämpfen sagst du hm. Was ist denn patty mir ist nun gerade fast eingefallen jawohl das ist eine tolle idee der folgende ball sagt werden galt suche uh und galt jäger warum ist der katzen hat sie überhaupt irgendwas gesagt da können wir jetzt geld fahren damit aber eigentlich gar nicht mal so schlecht weil ich mir geht immer geld Also ich brauche immer irgendwie geld um was zu synthetisieren oder zu kaufen kochenmäßig. also ich habe immer irgendwie Geldprobleme. Durch nach fallen lassen, galt. ja irgendwie muss man ja seine Rechnung zahlen. Cool. wenn Sie ruhig geizig, knauserig oder einen Pfennig, Ein Geld ist wichtig und dieses Mädchen hat seinen Ruf vernommen. So. Boah, jetzt müssen wir nach, äh, Mantaik, Glaube ich. Oder war noch irgendwas. Nee, war sogar noch irgendwas, aber ich gehe trotzdem erstmal nach Mantaik. Äh, da angriffs war ich ehrlich gesagt noch nicht drin und ich muss einen Kart machen. Ganz kurz so und weiter geht's. Alles klar, äh, Mantaik. Äh, gute Frage, <lacht> äh, da unten wo die Wüste ist. Ja, macht man das noch immer schon wissen, ob wir dahin müssen. Dann kann man auch direkt mal da hingehen. Ne? Ich hoffe ja jetzt wirklich nicht, dass hier irgendwo eine katze ausgelöst wird, wenn ich irgendwie zu nah bei Pharaoh oder so hier vorbeischaue oder was weiß ich. Dann soll ich auch irgendwo hier befinden. Ne? Gut, dann zeig mal. Äh, hier in der Mitte. Du siehst verdächtig aus. Ich wusste es. Ah. たばれ、それ war er バレないには真ん中にいる なんか素敵ですね。ど別に普通だとは 恋愛とりあえずうん。で Blyde Vesperia war unsohn? Ja, wir sind es ja. Ja, wir sind mal gucken. Was mit dir? Hier passiert sogar was? Ding, dong, ding. Ich heiße Chaos. und mich einfach K-Dubs. Wie geht's? Wie steht's? Wie ich sehe, seid ihr wieder da. Ihr habt mich wohl vermisst, was? Na, wir wollen nur mal sehen, was du so machst. und oh, dann habt ihr mich als gern. Ihr habt mich also wirklich gern. Hey, wie. Was? Hey, wie, Hey, wird es denn mit diesen Klamotten nie zu warm? Zu warm? Wieso soll es mir zu warm werden? Ist das nicht irgendein so verrücktes Pelz gezogen, das ich mich ja schon, wenn ich nur in sehe. Was meinst du denn damit? Ich bin nackt, siehst du was nicht? Ich laufe immer später Faser nackt rum. Ich äh, oh. lasst euch nicht von äh, lasst euch davon nicht irritieren. Ihr fragt euch sicher, warum es denn heute geht. Da dumm, da dumm, da dumm, das Objekt des Tages ist der dreizack Tada, Was war mit Tada. Willst du uns irgendwas mitteilen? na na du brauchst hier nicht das dummerchen spielen Pheromonbübchen. bübchen <lacht> pheromonbübchen <lacht> bitte bitte also ein weiteres austausch von objekten genau vor allem sah also gibt schon ja Nö. Das war ein Sag, schäfer, so ein geiß sagt schäfer falls irgendwas anderes überlegen sollst ja ich muss erst mal gucken drei zack ja ja Der ist nicht so stark ne? Ich hoffe ich kann den irgendwann mal irgendwo kaufen. wieder. Ne? Ja, wahrscheinlich wieder nur blöde Milch. Ne? Dankeschön, Dankeschön. Und darum im Kreis herum, wo wir stoppen, weiß nur ich die Lungen fangen. immer immer, schön Haha, wo ich weiß, wann es rauskommt, das ist nach wie vor verblüffend na was ist uns denn diesmal geben das hier ist die frage ja, ihr könnt das haben reis kartoffel zwiebel möhre ein heißt noch gibt es nicht besser als ein leckeres curry eis, curry -Eis oder curry reis ich bringe mich um baby ja du bist mauser tot ich verstehe nicht Manchmal die Tales auf sehr, echt bescheuerte Sachen. Jetzt oh, sogar eine Katze in ah, der Chef und die anderen haben also heute Morgen die Stadt verlassen. Ich weiß nicht, ob sie die Stadt verlassen haben, aber letzte Nacht waren sie hier. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sein Chef ihr Anführer war. Verstehe, mister Wer war das? Eben oh, er meinte, er war Mitglied einer Gilde namens Jagd glaube ich. Und anscheinend hat er den Rest seiner Gilde verloren. War Nan letzte Nacht hier? Dann ich nee. dich, Kerl. du kannst nicht von ihm erwarten, dass er das weiß. So, einige Mitglieder dieser Gilde verbrachten die Nacht in dieser Gaststätte richtig. Ja, bis heute früh waren sie hier. War da ein baunarriges Mädchen dabei? Ja, ich kann mich an so ein Mädchen erinnern. Sie schien mir irgendwas irgendwie verletzt zu sein. Diese Verletzung müssen aus dem Kampf mit uns stammen. Oh nein. Das kannst du nicht mit Sicherheit wissen. Diese Leute, ganz ständig in Kämpfe. Hey, Juri, glaubst du, wir könnten hier übernachten? Der Kleine ist vollkommen fertig. Etwas Ruhe würde seinen Nerven gut tun. Ist du sicher, dass du nicht müde bist und rasten willst? Naja, das kommt noch dazu. Hm. Ja, und die wir uns ein bisschen aus. Du sagst es, das macht dann 300 galt kannst mal nicht schlafen, was Schule. Warum bist du noch auf? Es ist schon spät. Ich betrachte nur den Mond. Den Mond, was wir sorgen um dieses Mädchen. Ja, ist ein netter Junge. Carol, ich, ich war nie so in so vielen verschiedenen Gelden, aber ich habe ihn allen gesagt und bin jedes Mal wieder weg. Ich habe in allen versagt und bin jedes Mal wieder weg. Deswegen pfeifen alle Gilden auf mich. Aber dann, dann, sie brachte dich in ihre Gilde. Ja, aber seit diesem Kampf haben wir immer noch nicht Frieden geschlossen. Es tut mir leid. Ich gehöre jetzt zur hellmutentigen Vesperia und sollte mir über solche Sachen keinen Gedanken machen. Das kann dir niemand vorwerfen. Sie bedeutet dir viel. Was? Äh, woher weißt du? Du hast kein Bild von der von von ihr bei dir tragen, wenn sie nichts bedeuten würde. Da, das weißt du. Ich habe schon ein paar Mal gesehen, wie du mit diesem dämlichen Blick das Bild anstarrst. nur oh, ein Freund von mir aus der Fotografen, der ich mal angehört hat dieses Bild für mich gemacht. Ein kleines Foto, ohne dass sie was davon weiß? Nein, ich meine, er machte das Foto zufällig in dem Moment, als sie vorbeiging. Ich meine, naja, am Ende kommt das wohl aufs Gleiche heraus. Du schlimmer Junge, aber eigentlich ist das gar nicht so schlimm. Echt nicht? Ich frage mich, glaubst du, wir werden ihr noch mal begegnen? Ich weiß es nicht. Nein, ich weiß, dass wir sie wiedersehen werden. Ich muss mit dir Frieden schließen. Hehe, viel Glück dabei. Also, ich gehe jetzt schlafen. Gute Nacht. Oh, ja, danke, Juliph. Okay. Ja, gibt es nicht in Japan diesen diese Mythos? Keine Ahnung, wenn man ein Foto von jemandem macht, ohne dass diese Person davon ist, dann, äh, weiß, dann weiß ich nicht, dann verliebt sich diese Person irgendwann in einen oder so weil ich auch noch von der anime also von school ist so oh gott ich nie, dass ich irgendwann mal eine Anspielung auf diese anime mache oh gott und ich die anime die mich am meisten verstört hatte von allen sehen die ich bisher gesehen habe kann ich nicht empfehlen passiert einige sehr ich will es gar nicht erst sagen was sprechen ich komme im baum sprechen oh, du hast mich gefunden wenn du schläfst schleiche ich mich immer rein und aktualisiere deinen Wunderalber nach Oh nein du kennst mein geheimnis aber du bist der erste dem ich es erzählt habe ist in ordnung es bleibt zwischen uns und schleiche und ich schleiche wieder weiter in dein bett und wirke meine wunder und oh nein ich glaube ich habe gerade den reporter der vertraulichkeit verletzt auf wiedersehen das macht mir angst wunder einmal nach was hier ist doch irgendwas oder mehr größer als der See. Ist viel größer und viel tiefer. Das Meer ist blauer als jeder See und außerdem schöner. Im Meer gibt es Fische, nicht wahr? Wo liegt es denn? Ist es weit von hier? Ja, das ist schon ein ganz schönes Stück von ihr entfernt. Oh Mann, ich wollte es mir ansehen. Du kannst hin, wenn du älter bist. Du kannst mit dem Schiff fahren und andere Städte besuchen und vier neue Dinge sehen. Ja. Okay. Nee. soll das jetzt ja Hat irgendwelchen leuten hier gelauscht so dann boah, ich muss noch kurz nachdenken Na, kann man kann auch er ist erledigt gut dann gehen wir richtung dann weil da in der Nähe gab es noch was zu tun. Und ja, ich habe da mal vorbeigeschaut, weil da war noch irgendwas, was noch nicht erledigt ist. dann können wir jetzt mal nachholen. Äh, da oben. Irgendwo, ne? Ja, glaube ich, weiß ich nicht. Da werde ich wahrscheinlich aus Green jetzt so nach Nordopolika und also die ganzen Orte gehen, die ich noch nicht besucht habe. Mal gucken, was in das bio hier zu erledigen ist, weil Rita wollte ja irgendwie da lang. Also, seid echt erst aus wie so eine Person oder so. so. Und ein paar Sachen hiervon will ich auch noch sammeln. weil Eissteine, Vorsteine meine ich. Nicht schlecht, wenn ihr mich fragt. So, ähm, wo, wo da. Äh, hier. Da ist dieser Wald. Wald von Kiev-Mok erwartet noch was auf uns. Was ich gedacht hätte, hätte ich schon erledigt. Aber nee, anscheinend nicht. Äh, da es noch ein dickes Monster auf uns. Ich hätte gedacht, ich habe mich schon darum gekümmert, aber anscheinend nicht. Also tun wir das jetzt mal nachholen. Nee, klingt das nach dem Plan? Finde ich auch werden wir bei diesen party mit so einem kleinen kampf da müsste man jetzt eigentlich schaffen, ne? Äh nein da oder jetzt wenn ich mir das ding so ansehen ne? da wird ziemlich offen stimmt dann an den kann ich noch nicht vorbei jetzt mal die ballern jetzt schon wieder unsere ganzen tp Aber gut gemacht, fertig. wird hat irgendwas gekocht. So. Gut, dann gehen wir mal da rein. So rückblickend betrachtet sieht da gar nicht so groß aus, das Ding, ne? Aber das ist auch so ein gigantisches Ding. Ja, da ist es ja auch immer größer. Also und den haben wir schon mal analysiert. Wir haben schon mal versucht gegen den zu kämpfen, aber das ging nicht so gut aus. Also ja ich meine wir hatten ja noch schon mal beinahe erledigt ne? Boom. dann so mal halt jetzt noch mal so Boah, ich hasse das ey. warum funktioniert denn das nie wenn ich habe sieht doch relativ einfach aus hier machen Raven setzt sogar feuer angefallen weil ich feuer effektiv anfühle ich ist meine ich Gott. na gar nicht habe es nicht im team das war vielleicht nicht so eine gute idee wenn man mal noch mal exklusiver angriff ich ja echt gar nichts aber ja, wir haben aber einige heiler bis auf Jules kann ja, glaube ich, jeder auch heilen, ne? Der Typ macht auch nur irgendwie so 100 Schaden bei jedem. Gott, aua! Oh. Man hat einen Dämonzahn! Au! gerne legt er natürlich wieder voll Möhre oh, Alter! Ist gut. Okay, ist gut. Mein Gott, Ey, wir kommt ja gar nicht mehr zu irgendwas. Ich kann es mal auf ist jetzt hier alter ehrlich. Ey. Doch mal ist oder so im Team gab. Ne? Okay, ist gut, mein Gott. Können wir auf uns hier die ganze Zeit hier anzuspringen und so? war jetzt trefft den wieder nicht. gibt gibt's jetzt wieder nicht. So, jetzt trefft damit bitte. er hat nur so viel ap <lacht> Mein Gott, <lacht> er macht jetzt nur diesen Angriff. <lacht> es oh, hat unnötig nervt da ist auch noch ein überlimit macht er nicht so viel schaden als er ist etwas. etwa warum sind wir die ganze zeit betäubt ja denkt so bisher ja voll zu stark für den und dann boah nur nur so ein Teil. Boah, jetzt ist er Erde gibt Gibt's denn? Warum kann ich dein Schild nicht durchbrechen? Ja, okay. Boah. Ey, warum ist denn der Kampf so unnötig? Boah, jetzt ist der ja schon wieder im Überlevel, Ich kann nicht mal dazu irgendwas gegen mich zu machen in der Zeit. habe ich keine TP, geil. Und mich dich treffen, ey. Jetzt gibt er ja schon wieder um, hey, läuft ja euch alles schief in dem Kampf, ey. Boah. Lass ihn mal aufstehen, damit ich ihn treffen kann. Da wieder Welt. Sag mal, habe ich irgendwie eine Waffe, die nicht effektiv gegen den ist oder so also wind. deswegen, ne? Boah. eine Feuerwaffe. Ja. Deswegen mache ich wahrscheinlich nichts schildmäßig an Schaden, ne? Mein Gott, ey. Ein Wunder. denken wir schon ganz einfach um Gute, die ganze Zeit hier. Okay, ich muss weg, ich muss weg, danke. Ich aber auch echt Bescheid. Move Set, ey. So, jetzt komme ich, Pass auf. Was? Das ist natürlich recht löst Timing gerade. Jetzt noch funktionieren, So, jetzt wir mal wieder zum Dings. Ich will ja Sachen lernen, hallo. Jetzt habe ich den. Zwei galt halten. Boah. Ehrlich. So viel geld kriegen wir, ja. Diese Fähigkeit, wir auf den Arm nehmen. Ah. bitte, geht drauf, hey der Kampf ist richtig, nah. Na, ja ich setze mal ein, die Scheint zu bringen und er fällt hier ist. Ich krieg so hat kotzen, dann muss ich jetzt mal warten, bis er wieder aufsteht. Weil ich mal ein paar Fährkampf an, angefährt mit ihr. Na, ne? ja, komm her, ich mach dich fertig, da war irgendwie viel nerviger als jetzt. hätte sein müssen. Habe ich so gefühl grüne Gefahren klaue. さあ、決別とこんぺ。黒郎様。しばらくは休んでて。誰に何話してるんです so, 人じゃないのあら、いない。何よ。いいえじゃ、あ、 Okay, äh, dann wir müssen noch zum diesen einen Typen zurückkehren, rich ne? und holen unsere Belohnung ab. Irgendein Schlüssel-Item, von dem ich noch nicht weiß, was wir damit machen können, wenn überhaupt. Vielleicht sind das nur Trophäen, ich weiß es nicht. Äh, wo war das nochmal mal? Nähe der ersten Stab, war mein ein heiliger Trank ist gerade abgelaufen. Gut. Okay, wenn ich mich bewege und L3 drücke, dann funktioniert das nicht. Aber wenn ich L3 reindrücke, dann manchmal bewege ich mich automatisch. Also. wo. Ich glaube hier. Irgendwo war das. jetzt mal, wenn ich die Karte ist hat immer der erste Ort, der mir angezeigt wird, weil ich ein bisschen doof finde. Na, was ist das denn hier nochmal? Gar nichts, immer so verdächtig aus. So, äh, boah, Ich glaube, hier in der Nähe war irgendwo, oder? Ich weiß da gar nicht mehr. nee Ist vollkommen falsch, glaube ich. Oder war das nicht irgendwo in der Nähe? Äh, ah, mir hat jetzt nicht an mein hier in der nähe irgendwo oder ich weiß immer also ich bin so die ganze zeit darüber gestolpert ne? aber wenn ich doch mal finden muss dann ist klar dann finde ich das schon wieder nicht das ist ach, immer das gleiche Wir könnten das noch mal gewesen sein Aber ich glaube, irgendwo in der Nähe, ne? also warte, ich speichere mal. Ich habe immer Angst, dass ich irgendwann in so eine Katze lande, weil ich zu nah an Pharaoh bin oder irgendwie so was. Keine Ahnung, so wie bei Nordopolika. Es war zum ersten Mal da umgelaufen sind. So. Alter, Ich weiß nicht, wo das jetzt schon wieder ist. Ey. Ich glaube nicht, dass auf der Karte eingezeichnet ist oder da ist es, oder äh, ja doch hier halbwegs in der Nähe. Ich wusste es so. Ja, ich wieder ein dickes Monster getötet. Sagst du was dazu? Donnerwetter, willst du sagen, was du die Grüne Gefahr besiegt? Ich bin euch zu lang verpflichtet. Bitte nehmt dies. Wir fahren beißer werden schon für irgendwas wichtig sein. Schon gehört, dass hier das drei von den Gigantum monstern getötet worden. Es sind noch acht übrig. Neun genau der mit von Ilizia lebt die Chimärenschmetterlinge in einem Garten versteckt im Wald. Ich, ich glaube, ich weiß, was es der da meint, aber ich weiß nicht, wie man reinkommt. südlichen Seite Tobisias laut lauert der brutal tief in einen unzugänglichen Wald. Auf Desir liegt die Heimat der bank in den unwirtlichen Bergen des nordwesten Da ist doch der, den wir letztens getroffen haben, ne? Ich nehme an, das sind alles noch Fische, die wir noch nicht gefunden haben. Das also, dingens dingens das war glaube ich das letzte, was wir gefunden haben, ne? Also nehme ich mal an, so die werden so aufgelistet nach Story verlaufen, ne? Gut, keine Ahnung. Dann, ich sagen, wenn mein Part, ich werde screen durch die Gegend cruisen und gucken, ob ja, sieht ja eigentlich levelmäßig aus, gut, ne? Ja. Und diese Charaktere hier langsam mal auf. Oh. Also Raven holt hier langsam auf, gut. Also ja, ich habe schon wieder gesehen, irgendwie, weiß nicht. Ganz schön Waffen herstellen, die irgendwie Alambic und also was haben mit der Zeit. Ich glaube, Rita hat jetzt auch irgendwie so was jetzt was sie aus diesen sind immer blau hier herstellen kann. Und ja, wird schon wieder was dazu kommen. So, jedenfalls, ich bedanke mich als für Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Bitte hinterlasst ein Like, ein Abo, ein Kommentar und ja, in der nächste Folge geben wir und machen wir weiter mit ich nehme mal noch ein paar Side quest sachen ne? Müssen noch einige zu finden sein oder ja, gut okay dankeschön fürs zuschauen und tschüss bis zum nächsten Folge.